Hey Leute und Willkommen zu einem weiteren Video in unserer Level 0 zu Legendary Reihe in Hearthstone. Wir spielen unsere Arena 1 weiter, wir sind ein Paladin, das Deck könnt ihr hier an der Seite sehen. Äh, wenn ihr es nicht sehen konntet in der kurzen Zeit könnt ihr ja kurz zurückgehen, das Video pausieren und euch alles anschauen einmal. Wir sind, haben schon den ersten Win, das heißt wir sind 1-0, wir kämpfen nun das zweites Spiel in Arena Lauf. Er wird ehrenhaft kämpfen Ich werde den hier wegpacken und den hier wegpacken Den behalte ich mal, weil das ist eine extra Karte Und wir haben kein Level 1 Kein Level 1 Mal sehen, was er spielt Okay Okay, okay ich werde nichts machen. Ich habe keinen nützlichen Zug. Er ja, wird jetzt natürlich seinen scheiß da benutzen und mir schön ins Gesicht schlagen, aber das ist ja gar kein Problem. Mach was du willst, mein Freund. Ich habe kein Problem damit. Ich hoffe, wir bekommen eine gute Karte. Oh, ein starken... Was kann das? Ich nehme die hier eindeutig. Das musste meine Minions davon habe ich mehr Wert, mehr Wert, mehr Wert. Das ist viel mehr Wert. Ich hoffe, dass er nicht mit seiner Waffe mein Dings kaputt macht. Doch, das tut das habe ich schon gesehen. das kann das. Okay, der mutiert. Oh, der mutierte der Ähm Ich hoffe, da bekommt kein Leben, dass du das Wien gleich weggradieren können. Ich weiß ja nicht, wie die Mutation läuft, was man da bekommen kann. Oh, da kriegt ein Gottesschild. Oh, und da kriegt ein Spot. Oh mein Gott, der will mich richtig abfucken. Ich habe vier Mana, ich könnte... Was mache ich? So. Oh, und der hat ein scheiß Schwert, Alter. Der macht mir das Leben zur Hölle. Oder reicht mein Face an? Ah, will noch eine Mutation. Oh, und er kriegt Leben dazu jetzt wird hässlich jetzt wird es langsam hässlich Fünf Schaden Sieht schlecht aus, die Runde muss ich sagen. Ach, es kann aber groß werden. Seine Fähigkeit: Oh mein Gott, der wird immer stärker. Mann, leck mich am Arsch oh der rasiert mich komplett. Oh, was kann ich tun, der hat sieben Leben Ich bekomme nix, ich brauche ein Scheiße, Alter. Kann ich das irgendwie noch gewinnen, ist die Frage. Ich kann ihn töten, aber das reicht nicht. Wenn ich ihm heile, habe oh, ich... Nach 7, 8, 13 Schaden. Ich habe nicht genug oh Gott. Das reicht aber nicht. das das sind acht doch das reicht ich überlebe die runde noch oh Gott die Mutation kann mich jetzt richtig ficken oh was Stollenheit hab mich jetzt kaputt gemacht Na jetzt habe ich da echt keinen Weg mehr raus Kann ich da mit ihnen ein Ziel nehmen Bringt mir das was ich meine, er kann ihn einfach töten dann Ich kann die Chaos machen, ich kann die, ich kann die kaputt machen Aber er hat hier seine 5 Damage Der hat gewonnen Kriegt er ihn gut gespielt geben auf. Der hatte eindeutig einfach die besseren Karten. Diese Mutation hat mich halt komplett aus dem Spiel genommen. Jetzt weiß ich wie stark die Mutationen sind, also werde ich nächstes Mal daraus auch meinen mein Nutzen ziehen. Und mir überlegen auch eine Mutation Karte auszuwählen. Ich glaube die Karte die ich dazu so auswählte war richtig gut. Ich spiele gegen einen Schamane. Oh, ich will echt wissen, was die Karte kann, aber auf der Startan ist die Karte nicht sehr gut in seinen 5 kosten. Warum <lacht> ist sie noch schlimmer? Okay, der geht ja noch. Da ich anfange bekomme ich auch seine Fähigkeiten auch benutzt. Das ist gut. Wetter, erst ist untot. Oh, guck mal, ich bekomme sogar zweimal raus. Das ist ja mal toll, dass ich hier auch noch Valium bekomme, richtig. Oh, und das sind Zug so 5-Spiele, das ist ein richtig starker Power-Spike. Jetzt schauen wir erstmal was er macht. Fügt einen zufälligen Diener drei Schaden zu. So. Oh, ich hätte erst angreifen müssen. Oh, der tötet den noch. Okay, es hat eh keinen Unterschied gemacht, aber ich hätte trotzdem das erste Mal damit ins Face angreifen sollen. Ich hatte eine 60% Chance ungefähr, dass ich aus dem Trade Ahead rauskomme, aber Pech gehabt, Pech gehabt. ich bekomme diese Karte wohl doch gespielt diese diesen Zug nicht diesen Zug, sondern diese Runde ach, das hat ja gereicht ich habe mich verrechnet gut, dass ich mit denen zuerst angegriffen habe ich dachte, er bekommt drei Angriffe insgesamt, und nicht drei Angriffe dazu ja, ich bin noch ein wenig nicht ganz aufgewärmt, aber es wird schon noch im Laufe der Videoreihe. Ich bin gerade auch ein wenig hungrig, dementsprechend werde ich hier nur wieder mal so eine Kleinigkeit. So, mal sehen, was aus dieser Packung kommt. Den mache ich kaputt. Ich ins Face an. Oh, er friert mich ein. Ist ein ganz krasser Motherfucker. Ich mache. Was mache ich? Ich spiele ihn? Nein, ich spiele ihn. Und zeig mal, was du kannst. Ich verliere jetzt ein wenig HP dafür, aber er verliert sein Fade. Easy. Weil man den Effekt auch richtig panischen könnte mit einer Karte, die mehrmals trifft. 5 mal ein schaden zufällig verteilt Okay, das ist sehr gut Was dich der nutzen genutzt aus dieser karte vielleicht sehe ich auch noch einen spot habe ich überhaupt eins gute auf frage boah ich kann den nur heilen danach das ist jetzt mal ein richtig brutaler dazu. das heilt mein hey ich dachte ich kann aussehen wenn ich heilen möchte okay. never mind dann ist trotzdem eine karte die man gerne auf der hand hat auf dem feld hat 5-6 nicht schlecht und habe ich wohne, ziemlich unter kontrolle Gut, dass ich den einen getötet habe, der bei Überladung geboostet wird Oh und diese Mutierkarte, die werde ich auf jeden Fall kaputt machen, Alter. Er glaubt auch selbst nicht, dass ich die am Leben lasse. Ja, das ist einfach ein Jahr der Ich Spiel ihn. Ach, ich hab mich verguckt. Spiel ihn. Die Karte hasse ich, die mach ich direkt weg, alter. Ach, das ist doch ein Leben und nicht ein Angriff. Perfekt, dann bekommt ich ja auch noch den Bus. Nice. Hätte diese Karte auch eigentlich benutzen können egal wird zu spät oh, oh was hat der denn davor der ist richtig schön am traden hier warum macht er das denn jetzt das verstehe ich jetzt nicht ganz Stich überhaupt nicht, um ehrlich zu sein, aber was soll's. Er hat drei Karten auf der Hand. Was könnte der stärkeste haben, das mir ein Problem bereitet? Er hat eigentlich nichts, das mir wirklich ein Problem gerade machen könnte. Und ihm geht das Leben langsam aus. Ich denke mal, die Runde haben wir im Sack. Den machen wir platt. Der bekommt eine Kopfnuss. Aber erstmal muss er nachdenken. Ich frage mich auch, ob... Ob du bald deinen Zug beendest. Ich habe 8 Schaden. Mir fehlen 3 Schaden, die ich irgendwo hernehmen muss. Nicht viel Zeit. Hm. Ja, was er spielt, ich kann es kaputt machen. Okay. okay, ich glaube das reicht. Jetzt muss ich mal rechnen. Ich habe 5 plus. Ach was rechne ich da, das rechne nicht. Sieht ganz gut aus und habe ich ihn dann wahrscheinlich da kann ich gerade echt nicht viel machen um sich zu schützen da muss er echt entweder viel heilen oder viel Schaden irgendwie absaugen können ja und das war's dann mit der heutigen Folge aber wartet mal kurz ich glaube wir bekommen noch etwas Vor ich hier das Ende an ja 100 Gold und oh, Pegasus ich spiele auch gar kein World of Warcraft. Ach schade, schade, schade. Fügt feindlichen Schaden zu. Oh, das lässt sich machen, ne? Na, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr irgendwas zu sagen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden, jedes Feedback, auf jeden Tipp, auf jede Kritik. Meinetwegen nennt mich Bastard, dort ist mir auch egal, wenn ihr Spaß dran habt. Ähm, habe ich schon erwähnt, dass ihr das Video liken solltet, falls nicht, macht das jetzt. Ich werde euch links ein Video, der die Playlist zu dieser Videoreihe einblenden. Rechts blende ich euch irgendein Video ein. Und unter diesem random Video werdet ihr ein ML-Logo sehen. Da könnt ihr einfach aufklicken, um mich zu abonnieren. Das macht ihr am besten jetzt einmal, denn dann verpasst ihr keins meiner Videos. Ansonsten haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal, ihr Fischköpfe.